Bevor das Video anfängt, triggert dich eigentlich dieser Titel, frag dich mal wieso, die Kunst des Lebens ist jene, herauszufinden, wo bestimmte Gefühle herkommen. Und zwar, viele Menschen deklarieren Nahrung oder sonst was als ihre Glücksoase. Ist das nicht eine Fehlentscheidung? Glück kann gar nicht zwischen etwas entstehen, was nur Mittel zum Zweck ist, wie zum Beispiel Nahrung. Glück kann immer nur zwischen zwei Menschen entstehen. Und warum interessiert dich so etwas so sehr, was nicht zu deinem Glück beiträgt eigentlich, okay? Viele Menschen kommen vom Weg ab und ja, Missgunst, Neid und andere Menschen schlecht machen, drängt sie, um ihr Glück zu steigern. Das ist genauso falsch. Genauso falsch ist es. Eigentlich nur Menschen und Haustiere freuen sich so extrem und ja, haben so einen höheren Stellwert für ihre Nahrung dementsprechend. Ja? Für alle anderen ist es nur Mittel zum Zweck ja? und der Fokus ihres Lebens ist etwas völlig anderes. Und so sollte es auch sein. Ja? Nun fangen wir mal mit dem Video an und ich möchte euch einen kleinen Guide an die Hand geben, wie ihr genau wisst, inwieweit Arsen und so weiter überhaupt für euch relevant ist in eurer Ernährung. Es gibt immer mehr Berichte, die darüber berichten, wie der Name schon sagt, dass es gerade ziemlich stark regnet, aber das ist nicht alles, sondern dass es immer mehr in den Fokus gelangt, Arsen und so weiter im Reis, wie relevant ist es überhaupt wirklich, ja. Und zwar zunächst müssen wir mal verstehen, wie das überhaupt funktioniert mit dem Arsen und warum es überhaupt schädlich sein kann, sollte uns so auf immer. Ja, also Arsen, ja, greift Enzyme an dementsprechend. Dazu müssen wir uns erstmal ein Enzym anschauen, ja. Und zwar schauen wir uns mal hier so an und was fällt euch auf bei diesen Enzymen? Okay, ich helfe euch mal ein bisschen auf die Sprünge, ich blende ich mal was anderes ein. Was ist das denn hier? Ja, das seht ihr vielleicht auch da oder da, ja, richtig. Das ist Chlorophyll, ja. Zum Vergleich hier einfach mal das Hämoglobin, ja. Die unterscheiden sich in welchem? Atom, natürlich in einem Zentralatom, ja. Hämoglobin Eisen und Magnesium Chlorophyll, äh, Chlorophyll, Chlorophyll Magnesium. So. Und die Sache ist die, dass es anscheinend irgendwie auf das Zentralatom ankommt. Jetzt nochmal der Vergleich, Enzym und Chlorophyll. Aha, schauen wir hier, beides. Beides haben ein Zentralatom. Ja? Das heißt, Arsen ist ebenfalls ein Metall. Ja, Und das Zentralatom sind immer Metalle in dem Sinne. Ja? Das ist auch der Hauptgrund, nicht der Hauptgrund, also ein Grund, warum unser Körper Minerale benötigt. Ja? Natürlich auch für Enzymaktivitäten. Ja? Und es ist so, dass das Arsen natürlich bestimmte Minerale verdrängen kann als Zentralatom, damit die Funktion der... Enzyme einschränkt bzw. aufhebt. Und das passiert so, muss ich euch vorstellen, dass bestimmte Affinitäten zu bestimmten Atomen höher sind als zu anderen. Und damit, also quasi wie eine Beziehung sozusagen, wenn die einfacher ist, aufrechtzuerhalten, die Beziehung, dann entscheidest du doch eher dich für diese, als hat diese, die sehr, sehr energetisch ungünstig ist, sag ich mal, aufrechtzuerhalten. Ja? So funktioniert das auch. Und das ist auch in den Studien so widerlegt, äh, nicht widerlegt, sondern gesagt, dass es bis zu 200 Enzymaktivitäten einschränken kann. Ja, aber nicht nur das. Und des Weiteren ist, ist auch zur Radikalherstellung sozusagen leider missbraucht. Und des Weiteren auch noch die SH-Gruppen, ja, das sind ähm, so viel Dryl-Gruppen, Das heißt ja, einfache Thiolgruppen, also Schwefel-Wasserstoffbrücken, äh, können letztendlich aufgespalten werden. Seht ihr zum Beispiel hier. Und damit kommt natürlich auch zu Einschränkungen von Enzymaktivitäten. Des Weiteren auch zu DNA-Reparatur-Schäden, die letztendlich dann nicht mehr nachgekommen werden können. Und damit natürlich auch dann die krebsfördernden Eigenschaften denen zugeschrieben werden. Ja. Da wir uns jetzt damit befasst haben, was, wie, wo, wie wo schädlich das äh, Arsenal letztendlich für unseren Körper ist, ja, müssen wir uns aber auch im Klaren sein, dass es das 20. 20 häufigste... Element in der Erdkruste ist. Ja? Das heißt, wir kommen da gar nicht drum rum. Ja? In ländlichen Gebieten wie zum Beispiel hier, dann ist es so, dass zwischen 0,02 und äh, 3 Nanogramm pro Kubikmeter Luft auch enthalten ist. Ja? Das da sehen. Und in Städten bis zu 200 Nanogramm, ja? wenn wir uns betrachten, also pro Kubikmeter. Ja? Wenn wir das jetzt dann, letztendlich dann umrechnen, dann ist es so, dass wir ca. am Tag 10.000 Liter einatmen. Ja? Wenn wir das äquivalent umrechnen, dann haben wir ca. 1 bis 2 Gramm schon, Mikrogramm in dem Sinne, ja, Mikrogramm, äh, ja, pro Kilogramm in dem Sinne eingeatmet davon, ja, und das ist natürlich schon äh, signifikant. Das geht auch weiter in der Nahrung, ja, zwischen 12 und 60 Mikrogramm pro Kilogramm, dementsprechend enthält unsere Nahrung davon, und selbst im Grundwasser, ja, sind Mengen davon enthalten, ja, also circa ein bis zwei Mikrogramm sind auch in dem Grundwasser enthalten, das heißt, wir kommen gar nicht darum herum. Was aber noch sehr wichtig ist anzumerken, dass es Unterschiede gibt zwischen diesen. Ja. Es gibt einmal anorganisches, ja, also inorganic auf Englisch, und dann dementsprechend organisches. Ja. So, und das müssen wir herausfinden, das ist das Alleressentiellste, weil wir müssen natürlich den Teil erstmal nur betrachten, der letztendlich dann auch ja, krebserringend ist, der anorganische. Ja. Und es ist eben so, dass äh, wenn wir hier mal Abbildungen betrachten, zum Beispiel, ich blende es mal hier kurz ein, von Reiswaffeln zum Beispiel, dann ist es so, dass diese Reiswaffeln äh, ja, sehen wir hier kaum Unterschiede, Es sind minimale Unterschiede, ja, ca. 20 weniger ne, enthalten von dem anorganischen. Das heißt der, der, der ganz ganz große Teil, ja. Dementsprechend ist anorganisch, ja. Das heißt es ist so, wie wir hier in einer anderen Abbildungen, ja, dass ca hier auch geschrieben in der Studie, ja, von 200, ca. 180 Gramm anorganisch ist. Ja. Das heißt, ca. 80% Prozent immer von diesem Arsen, was man so aufnimmt und so weiter, ist anorganisch. Ja. Das ist schon mal ein ganz ganz wichtiger Fakt, weil dieser ist wirklich auch krebserregend. dann ja. In Studien wird auch behauptet, dass Reis dementsprechend zehnmal mehr Arsen akkumuliert als andere Getreidesorten, ja, die äh, sich dann zehnmal weniger von diesem anorganischen Arsen letztendlich beinhalten. Ja. Das kann man ganz auch noch verifizieren, indem man letztendlich Studien sich untersucht, äh, anguckt und ähm, dann schaut, inwieweit die Irinex Urinexkretion bei den Menschen, nachdem sie Arsen und so weiter, arsenhaltige Lebensmittel konsumiert haben, sich manifestiert hat. Und das sehen wir hier zum Beispiel, äh, dass Menschen, die kein Reis konsumiert haben, sehen wir hier immer in dem Fall, ja, und die die Menschen, die Reis konsumiert haben, beziehungsweise höhere Mengen, dann auch Arsen zu sich geführt haben, ja, sehen wir hier in der Urin doppelt so hohe Mengen ausgeschieden haben, ja. Und das gleiche Spektakel konnten wir natürlich auch in einer anderen Studie zeigen. Da sind so ca. 500 Milligramm dementsprechend pro Kilogramm konsumiert worden ist, der Reis, der so viel enthält. ja, Äquivalent kann man dann sagen, dass man ca. 100 Mikrogramm pro, durch, äh, pro, ja, pro Kilogramm durch den Arin ausscheidet, Ja, sehen wir hier. Und äh, ja, das kann man natürlich dann schon ganz klar sehen, ja. je mehr Arsen, desto mehr scheidest du letztendlich auch, desto mehr nimmst du auch auf davon. Ja. Und das ist natürlich Arsenäquivalent äquivalent zu Reis gesehen. Je mehr Reis du konsumierst, desto mehr wirst du auch ausscheiden. So, jetzt ist die Frage, gibt es überhaupt schon Studien, die jemals Langzeitfolge und so weiter gezeigt haben, dass es nicht an Schäden hat ne, an uns? Und dazu sehen wir diese Studie, die sagt ganz klar, nach neuestem kenntlichen Stand, ja das ist, glaube ich Februar 2016, dass es keine Langzeitstudien dazu gibt und auch keine krebserregende Wirkung und so weiter nachgewiesen werden konnte und so weiter und so fort. Ja, also, erstens kann man sagen, was kann man allgemein dagegen tun? Ich habe mir noch vorher überlegt, ja, aber vielleicht kann man doch die Wirkung von dem Arsen noch etwas abschwächen. Dazu habe hab ich mir angeschaut, äh, wenn man zum Beispiel mehr Ballaststoffe und so weiter noch isst, ja, trotz dieser Studie, die natürlich dann sagt, ja, dass das überhaupt gar nicht Ding ist, was ich vielleicht auch widerlegen werde, ähm, ist es so, dass äh, je mehr Ballaststoffe du isst, keinerlei Wirkung gezeigt hat. Ja, und des Weiteren, auch wenn du fett isst, ja, dann ist das sogar noch ungünstiger für dich. Ähm, weil letztendlich die, äh, ja, weil, äh, wie heißt das denn, Gallensäure noch weiter erhöht wird dadurch und damit die Bioverfügbarkeit sogar noch mehr steigt von dem Arsen. Das heißt, du kannst da nicht wirklich auch was gegen tun, ja. So, wie gesagt, Studienlage momentan sagt, ähm, ja, es ist schon giftig, ja, aber es gibt noch keine Langzeitstudien, die bewiesen haben, ja, kausal, dass das dadurch zu Vergiftungen kommen kann, ja, bis ich das gefunden habe. Nächste Studie ist es so dass äh, ja, dort in Betracht gezogen worden ist, dass ca. 3 Milliarden Menschen, das heißt fast die Hälfte der Menschheit, ja, dementsprechend Reis als Grundnahrungsmittel hat, ja, Pakistan, in Indien und so weiter alles. Ja. Ganzes ganz Asien dementsprechend. Ja. Und ist es ist so, das wurde dann dementsprechend gemessen, wie viel sie ungefähr im Durchschnitt so konsumieren. Ja. Das heißt, die essen ja wirklich eigentlich nur Reis und Gemüse meistens. Ja. Mittlerweile auch ein bisschen mehr Fleisch und so weiter. Aber einfach diesen Wert so genommen, so ca. 500 Gramm ja, von dem Reis. Und dann wurden verschiedene Gruppen gemacht, ja, dementsprechend. Äh, im Labor und dann ist es so von A bis äh, F und dann sehen wir hier von äh, 100 ja, Mikrogramm pro Kilogramm enthält der Reisarsen bis 300 Mikrogramm pro Kilogramm Arsen und dann wurde getestet auf die Zellzerstörung bzw. Toxizität auf die Zellen von ähm, Italienzellen, das sind äh, ja, Harnwegszellen dementsprechend ja? und inwieweit die dadurch geschädigt werden und so weiter und wir sehen hier der Sweet Spot ist ca. 200 Mikrogramm ja, pro Kilogramm, das heißt wenn Sie diese Mengen konsumieren, also ein Reis, der so viel Arsen nur enthält, ja, und dann ihr halbes Kilo dann dementsprechend von diesem Reis halt essen, dann ist es dieser Wert, an dem keine toxische Wirkung nachgewiesen werden konnte, okay? Und was auch so interessant ist, dass wenn es tiefer ist, keine Unterschiede das ist, heißt also wenn du weniger isst, ziemlich egal, und wenn du bis 200 isst, ist es auch ziemlich egal, ja, das ist dieser Sweet Spot halt. Alles, was darüber hinaus ist, 250 Milligramm, 300 Milligramm, sehen wir hier, ganz kleine toxische Wirkung, ne, von diesen Zellen. Gut, wenn man das alles errechnet, hat man dann ausgerechnet, plus dem Körpergewicht, was die dann normalerweise so wiegen und so weiter, wie viel die normalerweise essen, diese 500 Gramm und so weiter, kann man auf einem Wert dann dementsprechend von 2,2 Mikrogramm pro Kilogramm pro Tag, ja, das kann man jetzt einfach mal rechnen, für mich dementsprechend, 84 Kilo, ja, dann haben wir 100, 100 184,6 ähm, Mikrogramm habe ich dann dementsprechend, was ich essen kann, ja, ohne irgendwelche toxischen Wirkungen zu haben, ja, so. Übrigens, diese 2,2 ist ein ziemlich, ja, wie gesagt, jetzt hier empirischer Wert, der entmittelt worden ist, da gibt es auch nicht dran zu rütteln dementsprechend, das wurde so im Labor untersucht. und. Ähm Interessant ist auch, dass die WHO den Wert von 2,1 empfiehlt. Ja, da hat die WHO, muss man einfach sagen, auch einen guten Job an dieser Stelle gemacht. Ja, das ist so circa genau der Wert. Ja. So, jetzt muss man das Ganze noch ganz viel praktischer gestalten. Das ist ganz einfach. Und zwar nimmt man diese so 184,4. Wenn man sich jetzt diese Reissorten dann dementsprechend anschaut, die bei uns so erhältlich sind. Ja, dazu habe ich natürlich den neuesten Ökotest rausgesucht. rausgesucht. Ja, von circa ein halbes Jahr alt, September 2017. Können wir hier mal reinschauen, sehen wir alle Reissorten. Und sehen wir, was sich herauskristallisiert. So circa 250 Mikrogramm pro Kilogramm enthalten die. Wenn wir nochmal zurück schlinzeln, dann sehen wir hier, dass wenn diese Menschen in diesen Regionen diesen Reis konsumieren, den wir hier so konsumieren und diese Mengen, dann befinden die sich definitiv in einem toxischen Bereich. Ja? Also was heißt toxisch Also toxisch toxischerer. Bereich, so in dementsprechend, ja, dass es schon zu Schäden der Zellen sozusagen kommt, ja. Das heißt, das ist schon mal sehr, sehr ungünstig, ja. Jetzt kann man aber ganz einfach für sich herausfinden, ja, also natürlich ist hier gerechnet pro Kilogramm des Reises, ja. Wenn man das runterrechnen würde, dann zum Beispiel jetzt für mich, ja, wenn das ca. 740 Gramm von diesem Reis könnte ich essen, aber auch dann nichts weiter, ne, weil die andere Nährung natürlich, die sonst so zu dir fährst, natürlich auch noch sehr viel enthält, ja. Äh, dann könnte ich davon essen, ohne irgendwelche Schäden zu erlangen, ja. Gut, ähm, Jetzt ist die Frage, esse ich so viel Reis? Äh, nein, also eigentlich nicht. Äh, und äh, wobei, natürlich Buchweizen habe ich schon mal bis zu 700 Gramm am Tag und so weiter gegessen. Das wäre natürlich dann unvorteilhaft, sage ich mal. Ja, Aber wenn du natürlich diese großen Mengen nicht konsumierst, dann ist das eigentlich für dich so gesehen nicht relevant. Also genau genommen, was ich euch jetzt die Hand gegeben habe, ist, ähm, ihr habt den Wert ca. 2,2. Ja? Ihr, ihr wisst, was hier so ungefähr wiegt und so. Und ihr wisst letztendlich, wie viel Reis dann ungefähr jetzt enthält, ja? und damit könnt ihr euch jetzt ganz einfach alles selbst errechnen und ehrlich zu euch sein und sagen, macht es das Sinn, dass ich so viel Reis konsumiere oder halt eben auch nicht, ja ganz einfach. So. und äh, mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Ja? Also es gibt natürlich einen Wert, der nicht optimal ist für uns und irgendwann Schäden hervorruft. Ja? es gibt so einen Sweet Spot, ja, wo keine Schäden auftreten und ähm, ja, wenn du dich in diesem Bereich befindest, dann ist es für dich halt eigentlich kein Problem. Aber solltest du. Ich würde trotzdem empfehlen, äh, Reis nicht als absolutes Nahrungs Sonder also, Hauptnahrungsmittel zu sehen, weil also gerade weißer Reis, also man kann nicht über Weißbrot meckern und dann sagen, weißer Reis ist okay halt, das ist genauso ein Lebensmittel wie, wie Weißtoast oder sowas, ja? das ist komplett verarbeitet. Ja? Man muss natürlich auch sehen, dass meistens auch brauner Reis noch ein bisschen mehr enthält, ja? das heißt, dass du davon eigentlich noch viel weniger essen könntest. Äh, es gibt wunderbare Alternativen, ja? zum Beispiel also Quinoa und Buchweizen, und hier so zum Beispiel sind für mich äh, Getreidesorten, die ebenfalls kein Gluten enthalten und eine viel, viel bessere Alternative sind. Äh, zumal auch äh, das Reis, also auch kein Vitamin A und kein Vitamin C enthält. Das heißt, es ne, ist auch kein absolutes Grundnahrungsmittel. Das heißt, muss man das auch immer mit Gemüse mischen, so wie die Asiaten an sich auch machen. Ja? Also das war es soweit von mir. Ich denke, ich konnte alles aufdecken und alles nochmal genauestens erläutern. Ob es da Angst gibt oder eben auch nicht für dich, ja? kannst du dir selbst ermitteln dementsprechend. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich würde mich selber einen Daumen nach oben freuen. Natürlich auch für ein die Glocke drücken, beim Abo, damit ihr auch wirklich informiert werdet, wann wirklich ein neues Video kommt, kostenloses Wissen für euch. Alles Infos natürlich auch in der Infobox, ja, Studien und so weiter, alles nochmal verlinkt. Äh, vergesst den Daumen nicht und wir sehen uns beim nächsten Mal.